Ja, natürlich, unser Gleisstopfmaschine, der Unimat, der ist jetzt in der Auslieferung. Der, den haben wir jetzt auch hier als Funktionsmodell. Das heißt, hier sehen wir auch schön dass diese, das Gleisstopfen äh, von diesem Unimat. Das ist eine Neuheit vom letzten Jahr. Wir haben sie aber jetzt in die Auslieferung gebracht. ist ein Kooperationsprodukt mit der Firma Fiesmann zusammen. Im Vorbild ist es so, dass die Schwellen, oder der Schotter muss verdichtet werden, sodass die Schwellen richtig schön fest liegen. Und das haben wir jetzt nachgebildet in dem Modell, dass es eben diese Verdichtung eben hier auch passiert auf der Modelleisenbahn. Hat natürlich keine Auswirkung auf die Modelleisenbahn, sondern ist einfach nur, dass man es sieht und ja, damit das ganze Baugeschehen erkennt. Insgesamt machen wir hier immer ähm, ja, die ganzen Ablauffunktionen, was können wir machen mit Rückmeldemobile und eben auch ähm, ja, Pendelzugsteuerungen. und so. Wir sehen uns ähm, bei www.modellbahnunion.com, gerne sonst auch per E-Mail info@modellbahnunion.com. Vielen Dank fürs Zuschauen.